Welche Ziele verfolgt das Mobilitätslabor? Wir wollen kreative Ideen sammeln, wir wollen Leute äh, zusammenbringen, die sich sonst üblicherweise äh, nicht, nicht treffen und wir wollen all jene, die gute Ideen haben, unterstützen. Wir wollen Ideen und Vorschläge abholen, äh, die bei der Bevölkerung, bei Institutionen, bei Wirtschaftstreibenden schlummern. Wir wollen nicht immer nur unsere eigenen Ideen weiterverfolgen, sondern wir wollen uns möglichst breit aufstellen. Von Seiten der Wissenschaft haben wir natürlich vor, hier eine Reihe von Aktivitäten einzubringen. Wir werden auch unsere Studierenden integrieren, das heißt wir werden die Aufgabenstellungen auch in die Lehrveranstaltungen eintragen und die Kreativität unserer jungen Damen und Herren an den Universitäten ausnützen. Ich bin schon sehr gespannt darauf, wie sich dieses Projekt auch hier in Graz entwickeln wird. Aber Sie werden sehen, dass Graz Vorreiter sein wird.